Die Altersvorsorge in Deutschland ist in Gefahr. Schon heute stehen viele Menschen vor der Altersarmut und die Renten sollen in Zukunft noch stärker sinken. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Rentenniveau stabilisieren und gerade niedrige Renten deutlich erhöhen. Dafür heißt es am 24. September Grün wählen. Ich bin Marcel Duda und ich kandidiere für den Deutschen Bundestag.